Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, meine Lieben, ich bin's Adjoa. Wie sagt man denn auf Französisch? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Mit der Inversionsfrage, hast du fette Devoir? Mit der Eske Frage, est-ce que tu a fette Devoir? Und mit der Intonationsfrage, tu a fette Devoir? So, jetzt kurz zur Grammatik. Bei der Inversionsfrage, steht das Subjektpronomen hinter dem Verb und wird mit einem Bindestrich angeschlossen. Also a, hier die Verbform von avoir im Präsens, wird hier mit einem Bindestrich angeschlossen. Ja, an das tu. Danach kommt das Partizip passé. Ja, a tu fais tes devoir. Okay. Mit der ersten Frage ist es auch ganz einfach zuerst kommt es, komm es que, und danach die Satzstellung Subjekt. Prädikat, also Verb und Ergänzung. Und hier ist die Ergänzung ein direktes Objekt. Ja? Es, que, tu, unser Subjektpronomen. A, fe, das ist das ganze Prädikat. Also das Verb ist im passé composé. Ja? Wir können nicht fe von a trennen. Also a, fait, t'es devoir, das ist unsere Ergänzung. Oder genauer gesagt unser direktes Objekt. Und die Intonationsfrage. Bei der Intonationsfrage geht die Satzmelodie einfach nach oben. Tu as devoir? In einem normalen Aussagesatz sagen wir Tu as fait devoir. Da bleibt die Satzmelodie unten. Sie geht nicht nach oben. Aber bei der Frage sagen wir Tu as fait devoir. Da geht die Satzmelodie nach oben. Ja. Und hier haben wir auch die ganz normale Satzstellung. Also Subjekt, das ist tu. Und das Prädikat ist affe. Wie bei der « est-ce que frage?» Unsere ergänzung oder unser direktes objekt, das ist « tes devoirs». Ok? Je répète toutes les phrases. Je vais der Roller à les et C. Inversionsfrage, « As-tu fait tes devoirs frage, est Es-ce que frage, « Est-ce que tu as fait tes devoirs?» Und intonationsfrage, « Tu as fait tes devoirs?» Jetzt sage ich das ein bisschen schneller. « As-tu fait tes devoirs?» « Est-ce que tu as fait tes devoirs?» Okay, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zur Grammatik habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie natürlich beantworten. Dann sage ich bis bald. Also je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.